Jede Menge Ideen für den Übungsbereich. Echte gute Mischung für das Feuerleben zu Hause. Es ja, ist ziemlich viel Teamwork und das ist halt ja, das, woraus ankommt. Die Teamarbeit ist wunderbar, auch wenn man sich untereinander nicht kennt. Tolle Leute, tolle Ausbilder. Bis jetzt ist es wunderbar. Viel Wissen und auch Erfahrung von anderen, die im Team sind.